Kartoffeln, hab Hackfleisch, hab ich da. Hi Leute. Willkommen zum Kochen beim Zahnlosen. Ja, wie gesagt, essen kann ich ja mittlerweile schon einigermaßen ganz gut. Kauen kann ich auch, also ich brauche nichts mehr durch den Wolf drehen. Ich will mir heute Hackbraten. Dazu habe ich jetzt schon mal Spargel mitgebracht beim Einkaufen vorgestern. Und Kartoffelmus will ich machen. Aber zum Hackbraten will ich dazu noch ein bisschen Paprika reinmachen. Habe ich natürlich nicht da. ich habe ich auch nicht weiter da. Da gehe ich dann sowieso nochmal. Und alles andere haben wir eigentlich da. Ich gehe aber jetzt wie gesagt nochmal einkaufen. Und lecker Bier ist auch alle, also ist das schon mal eine Maßnahme, die gemacht werden sollte. Und ganz wichtig, Eier nicht vergessen. Ich habe schon die früh das Letzte rausgenommen. Und da haben wir jetzt ein bisschen was geholt. Ah ja, das habe ich schon gedacht. Ja gut. Hab ich. Da ist ein Joghurt aufgegangen, scheiße. Ja, Hacksalz war gerade im Angebot, da habe ich gleich nochmal welches mitgenommen. Ein paar Gurken. Beiden Polen heißen die Ogorki. Oh, Gorkies. Die Schlagbeerne war offen. Ein auch ein Geist aufzugeben. lecker Knoblauch. So, haben wir jetzt schon eine schöne Zwiebel- Paprika-Knoblauch-Pampe. Braten. 2 Eier rein. Wie ich das letzte Mal schon gesagt habe, ich nehme dann immer die Eier komplett. Viele nehmen auch bloß Eigelb, obwohl ich finde, das macht geschmacklich keinen großen Unterschied. Und ich finde es Quatsch, das Eigelb wegzuschmeißen, bloß weil... So, das Eigelb nehmen So, was brauchen wir noch? Das Für den Hackboden nehme ich meistens noch in zwei Gurken mit rein. Ja, für mehr Hackfleisch kann man auch wieder ein eine größte Schale nehmen. Aber da sollte man im Vorjahr schon dran denken. So, Salz und Pfeffer. Auf alle Fälle. Alles andere könnt ihr machen, wie ihr euch das selber wünscht. Und schön mit Semmelmehl vor Knödeln. dass es eine schöne, zähe wird. So, ein bisschen was hebe ich mir auf extra, damit ich dann noch eine Jogge draus machen kann. So, die Butter ist heute wieder ganz schön lustig und ausgelassen. Da kann man sie drüber machen. Wer hat, kann hier auch einen Pinsel nehmen, das macht sich garantiert besser. Auch meine Pinsel sind alle mit Farbe eingesaut. Den kann man in der Zwischenzeit schon mal vorheizen auf 200 Grad ungefähr. Das wird ja viel zu viel, Mensch. Kann man Spargel einfrieren? Oder muss ich den dann eben mal essen, wenn ich den eben mal angematscht habe? Das ist ja das erste Mal, dass ich Spargel mache. Also ich habe hier auch noch keine Erfahrung weiter. Dann mache ich jetzt gleich die Hälfte und dann die Hälfte. Okay, ich habe gerade mal schnell geguckt. Man soll die Spargelschalen auskochen. Danach die... Die Brühe durch den Sieb gießen, dass die Schalen nicht weiterverwendet werden. Aber den gut natürlich weiterverwenden. Der 20 Minuten Köcheln machen. So, wollen wir mal kurz hier reingucken. Das sieht eigentlich ganz lecker aus. Sehen ob das wird. Ich meine lecker. Jetzt habe ich doch glatt einen Fehler gemacht. Jetzt habe ich den Spargel schon angefangen hier mit zu kochen, aber der muss ja dann für die Suppe, die Hälfte, wo ich die Suppe machen ich. Also für die Suppe jetzt schneiden wir den Spargel, natürlich eigentlich noch nie gekocht. In kleine Stückchen. Und dann wird ein bisschen Suppe ausgekocht. So, das Hackfleisch kann man knapp abdrehen. Aussehen tut es gut. Und drinnen auch weich. Ja, wir probieren das einfach mal, was das, was das geworden ist hier. So, der Spargel ist weich. Fühlt sich auch weich an, wenn man rein hier. Ich denke den kommt. So wie ich vorhin gesagt habe, die Spargelschalen haben wir jetzt ausgekocht. Jetzt gießen, gießen wir das durch den Gieb. In den ausgekochten Gut tun wir jetzt den Spargel rein, den wir vorher klein geschnitten haben. Und so kommt der Spargel jetzt zurück auf den Herd. Weiter für die Suppe. Wir nehmen ungefähr 50 Gramm Butter. Die lassen wir zergehen. Dann wird sie mit der gleichen Menge Mehl, naja Gott, das könnte gerade nicht reichen, noch angerührt. In den Butter, Butter, Mehl gut, rühre ich jetzt etwas Spargelwasser rein mit. Wenn ich das besser macht, so, Hackbraten war sehr lecker, ist super geworden und von allen noch genügend übrig. Ja, außer Spargel halt, den habe ich ja jetzt verbraten bzw. versuppt, aber Suppe schmeckt auch lecker, die habe ich noch schnell äh, mit dem Pürierstab klein gemacht Ganz auch also super geworden.